Seit rund vier Wochen halten wir uns in Deutschland und nahezu weltweit aufgrund der Corona-Pandemie an enorme Einschränkungen unserer Kontakte, beruflich wie privat, zum Schutz vieler Menschen. Die Bundesregierung hat sich zur ersten vorsichtigen Lockerungen entschieden. Die aktualisierte Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg konkretisiert die Vorgaben des Bundes, Sie ist am 17. April veröffentlicht worden. Für die Hochschulen im Land sieht sie unter anderem vor, dass der Studienbetrieb zunächst bis zum 3. Mai in den bisherigen digitalen Formaten fortgeführt werden wird. An der Evangelischen Hochschule Freiburg planen wir etwas längerfristiger, denn wir, das Rektorat und die Dekanate halten eine Kontaktreduktion auf längere Zeit hin für erforderlich und wollen dies auch so umsetzen. Daher halten wir grundsätzlich an der Lehre in digitalen Formaten bis zum Ende der Lehrveranstaltung im Sommersemester fest. Ab dem 18. Mai werden wir in Ausnahmefällen von dieser Regel abweichen. Bei den Ausnahmen handelt es sich um solche Teile der Curricula, die einen hohen methodisch-praktischen Anteil haben. Wir wollen die Qualitätseinbußen vermeiden, die ausschließlich digitale Ersatzformate zur Folge hätten. Auch die Ausleihe der Bibliothek wird ab 18. Mai geöffnet werden, wenn auch in einer sehr eingeschränkten Form. Voraussetzung für solche Ausnahmen ist, dass die Mitglieder der Hochschule die Hygienemaßnahmen und hier insbesondere die Abstandsregeln verlässlich einhalten können und dies auch tun. Wir arbeiten momentan die uns alle schützenden Hygienemaßnahmen aus. Sie sollten den Rahmen setzen für das Verhalten in Seminarräumen, Foyers und in Fluren für die Nutzung der Bibliothek, der Kopierer, des Fahrstuhls und so weiter. Darüber informieren wir Sie wie gewohnt per Mail und auf unserer Lehr-Lernplattform ILIAS. Einige Studierende werden corona-bedingt nicht an Präsenzveranstaltungen teilnehmen können, etwa weil sie sich in Quarantäne befinden, weil sie Kinder betreuen, zur Risikogruppe gehören oder mit Angehörigen einer Risikogruppe zusammenleben. Für Sie werden wir individuelle Lösungen finden. Wenden Sie sich bitte im Bedarfsfall an die zuständige Studienberatung. Über Details der organisatorischen und prüfungsrechtlichen Konsequenzen und über den Umgang mit Praktika im Ausland informieren wir Sie ebenfalls kontinuierlich auf Elias sowie per Mail. Diese Lockerungen sind keine Entwarnung, deshalb bleibt es unser Ziel, die besonders gefährdeten Mitglieder unserer Gesellschaft im Blick zu behalten. Diese brauchen zum Beispiel eine klare Tagesstruktur, außerfamiliale Kontakte sowie professionelle Begleitung. Dass dies möglich wird, dazu leisten wir einen Beitrag, wenn wir die Lockerung mit Bedacht umsetzen. Wir vermeiden auch, dass Lockerungen rückgängig gemacht werden müssen. Ich danke Ihnen für Ihre Mitwirkung.